Wir haben zum Beispiel bei einem Industriekunden, äh, insbesondere für den Anwendungsfall E-Mail, eine schöne Lösung aufbauen können. Dort haben wir im Bereich Einkauf eingehende E-Mails, die in sehr, sehr unterschiedlichen Formaten äh, eingekommen sind, in großen Mengen eingekommen sind, hier automatisiert verarbeiten können. Wir konnten dort mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz diese eingehenden E-Mails automatisiert entgegennehmen, auswerten, klassifizieren, dem richtigen Vorgang zuordnen. Hierbei haben wir nicht einfach nur eine Lieferantennummer identifizieren können oder einen Lieferantennamen, sondern wir haben gleichzeitig auch eine Bestellnummer, eine Bestellposition, einzelne Beträge zu den Bestellpositionen und noch vielfältige Detailinformationen mehr aus diesen E-Mails heraus extrahieren können, völlig automatisiert, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, um dann diese Informationen mit dieser E-Mail dann wieder weiterzuleiten. Die E-Mail wurde automatisiert in die richtige Vorgangsakte einsortiert. Der Vorgang wurde wieder gestartet, wurde dem entsprechenden Sachbearbeiter zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Das Ganze innerhalb von Sekunden. Das heißt, der Kunde hatte sehr, sehr zeitnah den Vorgang wieder in der weiteren Bearbeitung. Das ganze Projekt war denn für den Kunden eine große Herausforderung und hatte eine hohe Bedeutung, da dieser Einkaufsvorgang bei diesem Kunden ein sehr, sehr zeitkritischer Vorgang war. Und es musste also alles sehr, sehr, sehr schnell ablaufen und im Endeffekt hat der Kunde nun eine, eine Lösung, die es ihm erlaubt, sehr transparent, sehr zeitnah und hochautomatisiert, die Verarbeitung dieser eingehenden E-Mails und damit auch seine Einkaufsprozesse zu gestalten.